Hallo liebe Grazerinnen und Grazer, mein Name ist Hüther Gernot, ich bin 49 Jahre alt und bin seit 2001 bei den Holding Graz Linien beschäftigt. Wir sind auch in dieser schwierigen Zeit jeden Tag für Sie da. Ich bin im Fahrbetrieb Bus als Buslenker und Instruktor bei den Graz Linien tätig. Meine Kolleginnen und Kollegen sowie das Werkstättenpersonal sorgen täglich für ihre Sicherheit und dass sie pünktlich durch Graz kommen. Die Stimmungslage bei uns im Unternehmen finde ich ist sehr gut, mein Appell an Sie, bitte bleiben Sie zu Hause, halten Sie Abstand und das Wichtigste, bleiben Sie gesund.